Trains, Trains, Trains, Trains, Trains, Trains, only Die Sandys aus Chemnitz, Alter, da seh ich mich Die Sandys Ja, die Sandys da wurden sie auf die Bühne geholt und danach wurden sie gebannt. Wie gesagt, mein Name, der ist Ich alles Ja, ein bisschen langweilig. Also, du musst mal wieder ein bisschen Content bringen, Johnny. Ein bisschen, was mich mal wieder ein bisschen aus den Socken haut. Trains, Trains, Trains, Trains, Trains only. Ja, Brüschel, gesagt, sagt nur, nur auf Züge. Es gab ein Jahr. Das war 2001, ich saß in dem Schaukelstuhl und das war meins Ich hab den Feinleiner genommen und die 500 Papier ist ohne Ende, weißt du was ich kapier? Ich habe jahrelang den Style immer wieder studiert Die Leute sagen, ich mal das gleiche, sie haben es nicht kapiert, Digga Das ist halt Originalität, für die ich stehe Ich hab keinen Bock auf deinen Trend Schnee Von gestern, Digga, auf diesem Bock hab ich keinen Schrott was ist denn das für ein Lumpenbug hier auf Twitch? Ich so viel noch Freunde, Yo, ich, yo, yo ich Mama, ich war, ich war heute bei Rip. Das war richtig toll! Die was haben da sein. ganz viel Gerät! Hey yo! Kein Mensch machst du das Dreams! Kein Mensch macht du das Wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man nur so dumm sein? Ey, wisst ihr, jetzt weiß ich das. Ey, mich erinnert der DJ Ron manchmal ein bisschen an Tanzverbot, Alter. Ja, mann. So ein bisschen vom Gesicht, die, die, den Mund so. so. Ja, mann. Stimmt, Alter. Guck mal. Nur ein schmal bisschen. <lacht> Sherlock hat den Papa von Tanzi ausgemacht. Ah, wir haben es endlich geil. Entschuldigen Sie, junge Frau. Entschuldigen Sie. Können Sie mir vielleicht zwei Biere holen hier im Lidl? Ich gebe Ihnen Geld und alles. Nee, da sollen, sollen sie auch verrecken. Also wenn die Leute so sind, dann sollen sie verrecken. Ich lauf so schnell ich kann, 1,90 Meter Steckschritt, ich bin sehr schnell. Ich bin so schnell, ich laufe so schnell ich kann, seht ihr? Das ist schon Lichtgeschwindigkeit. Hoffentlich gibt noch noch da ich muss schauen, sehe ich ihn, von hier sehe ich noch nicht. Verhütet ihr? Also, verhüten tun wir nicht, ich mag das nicht und sie, keine Ahnung. Mag das auch nicht. Wo ist Shroud, Alter? Komm her, Shroud, Alter! komm her shroud alter wenn wir counter strike 2 alter wir werden shroud ficken Alter. yaga yo yaga yo es ist 400er voll Slow was geht ab ich bin back wieder am start schon gecheckt st mit fresh im Gepäck. Dieser Beat wie ein Locken King, der beiden ich räum die Szene auf mit nur einem Willen. Beim steckt die Clubmate ein, bevor ich sie dir über den Schädel ziehe. Hipster wie dich, box dich in die Agonie. Pseudo-intellektuelle scheinmoralisten die sich am Ende des Trends wieder aus Kreuzberg verpisten. Aus alten Plattenkisten extrahiere. Ich bestand Teile für Bomben, die im Szenekies explodieren. Sekunden, Terrorisieren mit Style und Skills. Mein Flow ist ein Tsunami der überall. Alle Küssen quillt, der ja, Durst wird gestillt in aller Herren Länder. Ich sende auf einer Frequenz, justiert eure Empfänger, damit ich alle Köpfe schwänge mit meinen Gedanken. Und die Menschen werden los wie Zombies rumwanken. Ja, so sieht's aus. Oh nee, oh nee, oh nee. Die anderen sind alle blödet, glaube ich. glaube, die anderen sind alle komplett verblödet. Guten Abend, junge Frauen. da doch zufrieden. Also das Graffiti passt jetzt so, wie ich mir so vorgestellt habe. Mehr ähm. ja, mega lustig, wenn er zurückkommt mit der alten Schülle übersprayt, ne? Ja, ich rufe jetzt meine Freundin. <lacht> Ey, Digga, ich habe so krass auf den Jochen geguckt, ja, dass ich gar nicht gesehen habe, dass der im Hintergrund ein riesengroßes Trampolin hat, Bruder. Abriss Johnny, wo sind denn jetzt die, die, die, die Infos über dich? Woher kommst du? Wie alt bist du? Und, und, und. Geht jetzt an alle Leute, die mit der Szene aufhören wollen. Du bist nie zu schlecht in der Szene. Du Hör mal hin, Abriss Johnny. Für dich bist ja Motivation. Du musst einfach weiterkämpfen. Wenn es einmal nicht geklappt hat, an der Hall of Fame was zu malen, dann musst du das zweite Mal machen. ja? Du musst ständig irgendwelches Skizzen auf Papier machen. Und nicht, weil dich jemand unterschätzt und sagt, dass du ein Toll bist. So einfach geht's nicht.